Moin moin und willkommen zu einer Folge Revi Bad Wars Wir spielen mal ein bisschen wieder Bad Wars haben wir ja lange nicht mehr gemacht Ich hoffe, heute können wir mal wieder was reißen. ich habe echt lange nicht gespielt Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch spielen kann Aber werden wir ja gleich sehen Heute geht es mal um Emerald Host. Ich habe nämlich durch Tom's Topic äh, ein Angebot bekommen ne, mit einer Partnerschaft. Dadurch könnt ihr euch über einen Link, den ich unten eingeblendet habe, äh, registrieren und bekommt 1 Euro geschenkt, ohne dass ihr irgendwas machen müsst und könnt somit einfach zum Beispiel ein TeamSpeak hosten für ein Wochenende oder einen Minecraft Server, was natürlich echt eine coole Aktion ist. Ähm, was ja brazen schon wieder äh, ich hoffe ihr freut euch darüber und ich wollte mich auch nochmal ganz herzlich bei Tom's Topic bedanken, dass er auf mich zugekommen ist und mir dieses Angebot gemacht hat für euch also wenn ihr Bock darauf habt könnt ihr da gerne mal für ein Wochenende einen Server hosten, mit Freunden ein bisschen zocken oder halt ein TeamSpeak, wo ihr dann labern könnt könnt natürlich auch über einen längeren Zeitraum einfach mal Emerald Host abchecken Oh mein Gott Was mache ich denn hier Ciao So, jetzt sind wir auch schon auf dem Weg zum Gegner Ich weiß nicht, wollen wir den outplayen? Schaffen wir das? Oh, schon das erste Bett Hört ihr den Bett-Abbau-Sound? Das ist auf jeden Fall Oh mein Gott, als ob ich hier durchkomme Und zack, Bett haben wir raus. Oh mein Gott. Als ob. Was war das denn bitte? Oh mein Gott, das war legendär, sagt mal ehrlich. Okay, jetzt campen wir hier oben. Okay, haben wir auch, oder? Komm, ja, haben wir auch. Jetzt kommt der nächste und wir haben alle. Wir haben alle. Oh mein Gott, das war doch legendär. Dafür, dass es wieder meine erste Runde ist. Seit langem ist es schon saftig, ne? würde ich mal sagen. Ich würde es einfach mal freuen, wenn ihr Tom's Topic-Kanal auch mal abchecken könntet. Zwar ist er viel größer als ich, aber ich habe ihn jetzt kennengelernt und er ist echt ein dufter Typ. Also einfach mal abchecken. Vielleicht könnt ihr ihn ja ein bisschen motivieren, mal wieder ein bisschen aktiver zu werden, die alte Pflaume. Okay, los, jetzt komm, ja. Wir uns jetzt das letzte Bett. Oh mein Gott, was war das denn? Ich konnte nicht... Hä, hey, das ist unser Bett. Hahaha. <lacht> What the fuck? Ich bin gerade zu meinem eigenen Bett gelaufen, okay. Und unser Team rasiert komplett die Zähne. Oh ne, da unten ist er. Hier, Bro. Hi, Bro. Oh mein Gott, der Corporate image war ja so low. Oh mein Gott, der gibt mir. Ordentlich die Hits. Kriegen wir aber trotzdem noch, ne? Ja. Ich würde sagen, haben wir schon mal die erste Runde gewonnen. Perfekt. Sind wir auch schon in der zweiten Runde. Mal schauen, ob wir die auch so gut absolvieren wie die erste. Wäre natürlich sehr praktisch. Der Kollege nimmt auch gerade auf. Oder was macht der? Okay. So, hm. so, so, so, so, so. Ich hätte echt nie gedacht, dass so ein großer YouTuber wie Tom's Topic einfach mal auf so einen kleinen kanal oder YouTuber wie mich zurückkommt, aber ist echt korrekt von ihm. So, jetzt latschen wir erstmal in die Mitte. So, was ist denn los mit mir heute? In Bestform oder was geht hier ab? Wo ist denn das Bett? Oben, ne? Wahrscheinlich oben. Nee, drin? Muss ich nicht verstehen, oder? Kann man von hinten rein? Nee. Hö, rot haben die auch schon geholt. Was für Götter. Und den wollte ich eigentlich nicht suiciden, aber egal. So. Mich würde jetzt mal interessieren, wo das Bett. Ah, hier vorne ist das Bett. Alles klar. Da kommt noch ein roter. Da kommen noch mehrere rote. Ich glaube, die sollten wir jetzt erstmal holen, weil die ein bisschen salzig, glaube ich, sind auf uns. So, den haben wir. Den anderen holen wir uns jetzt auch. Okay, der macht unten Flyhack da. Schön Bug-Using hochgebackt. GG. Oh mein Gott, was mache ich ja GG geht an mich? Oh mein Gott, das war ja low. Ich blende euch jetzt einfach auch mal ein paar Sachen ein über Emerald Host Damit ihr Bescheid wisst. Ihr müsst euch einfach nur registrieren über den Link... Äh, Emeraldhost also ich mache es auch nochmal unten in die Beschreibung, aber emeraldhost.de ähm, glaube ich und dann bindestrich Oh hier das Bett ist einfach frei, okay. Düm, düm. Ähm ihr müsst einfach da auf der Seite euch anmelden. Ich suche mal. Ich glaube, die sind nämlich bei uns. Oh ja, die haben unser Bett. Aber ich habe ihn. Ähm ihr müsst euch einfach nur anmelden bei der Seite da und dann bekommt ihr schon 1 Euro gratis, mit dem ihr, glaube ich, schon ein Teamspeak oder auch einen Server für ein Wochenende mieten könnt. Und das ist natürlich saftig. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. So. Wo ist der letzte Grünling? Ich will jetzt nicht noch sterben, das wäre ein bisschen doof. Ähm... Ah, da ist er. Da ist er auch schon tot. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr checkt mal Emerald Host ab und natürlich auch Toms Topic. Danke für die Partnerschaft, die du mir dadurch besorgt hast. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! -tschü. So, Leute, wir schauen uns das nochmal doch genauer an. Ihr müsst einfach nur eingeben www.emeraldhost.de und dann slash brazen und dann macht ihr einfach Enter oder ihr klickt einfach unten auf den Link, den ich euch geschickt habe. Und in die Beschreibung gepackt habe und dann seht ihr schon Geschenk für dich. Wenn du dich jetzt registrierst, kriegst du halt 1 Euro. Einfach als Guthaben, gut geschrieben. Und dann könnt ihr euch einfach hier zum Beispiel einen Minecraft-Server. Den macht ihr jetzt vielleicht ein bisschen lower. Okay, dann kann man den, glaube ich, sogar schon fast. Okay, ihr könnt auch 2 GB zum Beispiel und den dann einfach für 10 Tage hosten und das umsonst. Ist natürlich auch schön. Einfach so mal mit Freunden drauf spielen oder so. Also wenn ihr drauf Lust habt, könnt ihr es gerne machen oder ihr könnt sogar ein Teamspeak hier mit 20 Slots, ne okay, mit, ja oder doch, man könnte theoretisch einfach so, ich weiß nicht, sieben Freunde passt schon, zu siebt einfach oder hier sogar zu 14, so ein 14 Slot äh, Teamspeak einfach hosten lassen und das dann auch für 10 Tage und das kriegt ihr auch einfach ganz umsonst. Ihr könnt Domain, eine Domain kaufen. Ja, es gibt viele Sachen hier, die ihr entdecken könnt. Schaut einfach mal selber auf ähm, Emerald Host Seite vorbei und schaut euch das an. Und wenn ihr denn euch registrieren wollt, einfach auf den Link, den ich euch unten reinschreibe. Und dann kriegt ihr einfach 1 ein Euro gratis. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und jetzt Tschüss. <Musik>